Hast du schon ein 3 konto Wenn nein, erklären wir dir, wieso es nützlich ist, so eins zu nice haben. -Hall. Hallo zusammen, hier ist Jonas und Carmen und wir erzählen euch heute nochmal etwas über die Altersvorsorge. Also, in der Schweiz gibt es drei Säulen, die wir eusi Altersvorsorge organisieren. Die Idee dahinter ist, dass wenn wir mal nicht mehr arbeiten, dass wir auch immer noch unseren Lebensstandort weiter beibehalten und natürlich auch das Leben geniessen können. Heute befassen wir uns mit der dritten Säule – der privaten Vorsorge. Die dritte Säule die ist freiwillig und für alle, die, die schon arbeiten und ein Einkommen haben. Du kannst jährlich einen gewissen Betrag einzahlen, es funktioniert also wie ein Sparkonto. Aber es gibt gewisse Regeln. Erstens, du darfst das Geld nicht einfach rausnehmen, wenn du wieder Geld brauchst. Das Geld ist eigentlich dafür da, für im Alter oder wenn du eine Wohnung oder ein Haus kaufen willst oder auswandern Dann darfst du das Geld wieder rausnehmen. Zweitens, du kannst so viel einzahlen, wie du willst. Es gibt aber einen Maximalbetrag und der liegt in diesem Jahr bei 6'826 Franken. Du bist also völlig flexibel, wie viel du jährlich möchtest in die dritte Säule einzahlen möchtest. Wichtig ist aber, dass, wenn sie Jahr ist, kannst du nicht nachträglich in die dritte Säule einzahlen. Das wird sich aber hoffentlich bald ändern. Und die dritte Regel, das ist das Geile daran, du kannst den ganzen Betrag, den du jährlich einzahlst, von deinem Einkommen bei der Steuererklärung abziehen. Das heißt, du zahlst weniger Steuern. Fazit von der Altersvorsorge. Mit der ersten, der zweiten und der dritten Säule solltest du im Alter dann gut lernen. Es lohnt sich, schon früh Geld für deine Vorsorge zu sparen. Je früher du anfährst, desto mehr hast du im Alter. Also wir finden, die dritte Säule hat eigentlich nur Vorteile. Genau. Erkundige dich doch mal mit deinen Eltern deinen Kollegen oder vielleicht sogar bei deiner Bank, wie du es dritte Säule Konto kannst eröffnen. So, das war es jetzt aber zuerst mal mit der dritten Säule. Wenn du aber wissen willst, wie die ersten und die zweite Säule funktionieren, dann schau doch noch bei unseren anderen beiden Videos rein.